Sie glauben, Sie kennen Ihren Partner? Darf ich Sie verunsichern? Okay, ich nehme ihr nicht wegklicken als Erlaubnis. Gut, dann beginne ich mit dieser Behauptung. Es ist uns allen nicht bewusst, wie sehr unsere Erfahrungen auf einer Auslese unserer Wahrnehmung beruhen. Wir glauben alle, dass alles, was wir beobachten, alles ist, was ist. Aber tatsächlich können wir gar nicht alle Sinneseindrücke, die auf uns einströmen, gleichzeitig aufnehmen. Wir müssen eine Auslese treffen. Diese Auslese ist uns nicht bewusst, da wir nicht wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen. Deshalb ist uns nicht bewusst, welche Informationen uns fehlen. Wir erkennen nicht, wie viele Signale notwendigerweise nicht in unserem Gehirn ankommen. Tatsächlich strömen jeden Moment ungefähr 11 Millionen Sinneseindrücke auf uns ein. Aber unser Gehirn kann uns nur 40 Signale bewusst machen. Alles was darüber hinausgeht, hat zwar unseren Sinne erreicht, aber wird von unserem Bewusstsein nicht wahrgenommen. Deshalb lügen wir nicht, wenn wir behaupten etwas existiert nicht, obwohl ein Bild davon auf der Retina unseres Auges eingetroffen ist. Denn unser Gehirn sagt uns, es gab nur 40 Informationen. Aber verheimlicht uns die Existenz der restlichen 10.999.960, weil unser Gehirn uns nicht über seine Auslassung informiert, sind wir davon überzeugt, es hätte nur die von uns erkannten 40 Sinneseindrücke gegeben. Lassen Sie mich mit einem Beispiel das veranschaulichen. Wenn wir aus einem Fenster schauen, sehen wir nur einen Ausschnitt der Welt. In diesem Fall ist es uns bewusst. Warum? Weil wir nicht nur den Blick auf die Außenwelt haben, sondern auch den Fensterrahmen sehen. Der Fensterrahmen und die anschließende Wand machen uns deutlich, dass wir einen Teil der Welt nicht sehen. Wir wissen, hinter der Wand gibt es eine Welt, die uns verborgen ist. Ohne diese Begrenzung würden wir glauben, alles sehen zu können, was ist. Nur indem wir sehen können, wo wir etwas nicht sehen können, wissen wir, unser Blick ist begrenzt. Diese Information über unsere Begrenztheit im Blickfeld fehlt uns, wenn wir das Verhalten unseres Partners einschätzen. Wir gehen davon aus, all sein Verhalten wahrzunehmen, wenn wir tatsächlich eine Auslese treffen. Es ist uns nicht möglich, diese Begrenztheit unseres Blicks zu erkennen, denn wir sehen keine Abgrenzung unseres Blicks, wie beim Fenster. Deshalb fühlt es sich so an, als ob wir keine Auswahl treffen würden, sondern den Partner als Ganzes wahrnehmen. Diese neurobiologische Begrenztheit unseres Gehirns ist der Grund, warum wir unseren Partner auf der Basis einer Auslese von Details einschätzen, aber meinen, wir hätten ein umfassendes Bild von ihm. Wir kennen also nur den Partner, den wir wahrgenommen haben. Wenn wir also eine Vermutung über sein morgiges Verhalten anstellen, basiert diese Annahme zwangsläufig auf der Auslese des Verhaltens, das wir gestern wahrgenommen haben. An dieser Begrenztheit unserer Wahrnehmung können wir im Prinzip auch nichts ändern, aber was wir schon können ist, unsere Wahrnehmung skeptisch gegenüber bleiben. Deshalb lohnt es sich von der Überzeugung abzurücken, ich kenne dich, nur so wird man bereit sein, den Partner immer wieder neu zu betrachten. Mit anderen Worten, wir können nur auf die Idee kommen, einen zweiten Blick auf unseren Partner zu versuchen, wenn wir erkennen, wie eingeschränkt jeder Blick auf unseren Partner ist. Wie Sie übersehende Seiten Ihres Partners entdecken können, durch die Sie eine glücklichere Beziehung erleben würden, berate ich Ihnen auf meiner Internetseite couplecoaching.de.